So und herzlich willkommen zur dritten Folge von Minecraft Create. So. Wie ihr seht, habe ich auf jeden Fall auf screen diese die Holzwand hier, die gezogen hatten, bis zu dem Doktor hinten in 300 Sekunden Entfernung, äh, komplett weggemacht. Es war nicht gerade wenig Arbeit, es hat auch einiges an Ressourcen. Brauchst du insgesamt schätzungsweise drei kleine Äxte? Naja, wo sonst heute ge äh, gehen wir, das unsere Farm. -Gürtel. Diese wird nämlich auf Dauer, denke ich mal, nicht genug Essen für uns hergeben. Und äh, ja, und eventuell auch ein Lager unsere Essenssachen erstellen. So, ein bisschen sortieren die Stars, ne? Damit wir unser, äh, damit wir genug Essen haben für immer. Naja. Aber das soll erstmal nicht unser Ziel sein. Ich versuche wieder mal eine halbe Stunde zu machen, aber ich denke mir nicht, dass das so lange gehen wird. Das erste werde ich dieses Gebilde hier oder die beiden Gebilde ein bisschen untersuchen. Ein bisschen untersuchen, das heißt den Sand hier wegmachen, ausgraben und, und, und. Aber das erste sollten wir uns mal Steine. Ach ja, was ich auch noch entdeckt habe, als ich mir die äh, Ressourcen für die Exe geholt habe was was, wollte ich euch zeigen. Ich habe irgendwas Komisches entdeckt. Das äh, sieht mir aus wie ein kleiner Dungeon. Ich habe definitiv noch nicht reingeschaut. Das Wollte ich jetzt mal kurz durchmachen. Müsste hier irgendwo gewesen sein. Ähm. Ah ja. Hier? Was hier? Nee, hier war es nicht. Und hier sind wir reingefallen, als wir die Bäume gefällt haben. Für... Ja. Was hier? Könnte hier gewesen sein. Nee, hier war es definitiv nicht. Na, naja, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall ist das ein kleiner dungeon was haben wir denn hier für ein gestein substone substone kennen wir schon substone okay, ein bisschen eisen möchte ich mal mit cool das spricht mich natürlich an Jetzt, ne, wo ich jetzt schon mal das Eisen mitnehme, nehme ich auch die Kohle mit so das, das ist Rocky Stone Rocky Stone Okay ah, stimmt die Kreuz hier sieht das eine Todesmarkierung da bin ich gestorben während ich die Mauer abgebaut habe aber bin ich sogar während der Abmoderation gestorben? Äh. Sehr peinlich. Wie ist der Ort denn jetzt? Limestone. Na, ah, ich finde den auf jeden Fall nicht. Eigentlich wollten wir jetzt ja nicht in die Mine gehen, äh, Mining schreiben. Aber wenn man schon mal Eisen findet, dann kann man das auch mitnehmen. So. Ah, äh, ja. so. Äh, keine Ahnung, wo das jetzt noch mal war. Es muss hier irgendwo gewesen sein. Was? Hier? Nee, hier war es definitiv nicht. Ich hätte vielleicht eine Markierung setzen sollen. Okay. Naja. Äh, ja. So, okay. Naja, wir, auf jeden Fall kommen wir jetzt gleich noch dazu, das ganze Ding dazu analysieren zu analysieren und zu untersuchen natürlich. Ich glaube, gleich mit dem an. Ah, ja stimmt, ich hätte hier einen -Luft Sehr traurig. Und in der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich äh, mit dem schilderungsverfahren Das äh, nur mal so vorab. Das kann man, kann man, kann man mich gerade überhaupt richtig gut verstehen. So, falls man mich gerade eben nicht verstehen, verstanden hat, äh, waren da hinten, um so einen Dungeon äh, da zu finden, den ich gefunden hatte. Aber keine Ahnung, wo der jetzt ist. Wir werden jetzt erstmal vorerst, äh, hier eine Ausgabe machen. Und dann... Unsere Farm vergrößern, eventuell ein kleines Lagerhaus anfangen, aber das Lagerhaus ist, glaube ich, auch stark für die nächste Folge. Äh, ja. Wir brauchen definitiv unser wunderschönes Oak. Und wir schwenzen jetzt mal mit dem Eisen. Nice. Ah ja, ich habe, äh, diese Kartoffeln gebraten. Was kann man eigentlich mit der Bibel machen? Okay. Man kann eine Onion Suppe machen. Es gibt keine Burritos. kein Takt, oh mein Gott Das muss ich jetzt sehen. Aber was ich herausgefunden habe, es gibt eine Map Und da können wir sogar ein bisschen was sehen Interessant, da scheint ein Dorf zu sein Hier So relativ groß ist Martieren wir uns da gehen wir in die nächste Folge hin So. Das ist jetzt die Verkehrung die grüne ist äh, die Tools Ja okay, äh, genau. Wir wollten mal ein bisschen Stein besorgen. Ich glaube, wir können gut unter diesem Teil hier mal Weil ich glaube nicht, dass sinnvoll wäre jetzt Eisen, dafür zu entbehren. Obwohl. Ah, ja doch, wir können Eisen dafür entbehren. Ah. Süßkartoffeln sind sehr gut. Wir starten wir erstmal eine Runde und morgen geht's dann. Los. Ich habe schon eine Idee, wie man das Ding ganz gut auskleiden könnte, wenn wir daraus eine Ausgrabungsstätte machen. This and a near Ja, sowas möchte ich gerne haben. Sowas brauchte ich für da unten, um das Ganze auszukleiden. Kann man auch einfach... ...so eine Crate erstellen, eine ganz normale. Ah, nee, kann man nicht. Egal. Dann machen wir erstens erstmal gleich unsere Ausgrabung machen. So, Zwei so, so, so. Eisen schaufeln. Ich denke mal, wir brauchen die. Und aus dem restlichen Eisen können wir uns ja schon mal Rüstung machen. Können wir damit Eisen mit Iron machen? Wofür können wir die gebrauchen? Das ist auch interessant. Iron Rod. Was können wir fire play guard okay cast iron place guard okay. okay okay nein da, was können wir daraus denn machen induction heater daraus können wir ein orange sofa machen und Rotes. Nein. Sehr interessant. Machen wir es mal. Ich meine, So ein Sofa könnt ihr unten ganz gut. Hier so. Nur ähm, könnt ein Sofa gut Hier. Hier können wir so ein Ex-Sofa. Wenn ein Ex-Sofa geht, dann könnt ihr auch gut ein Ex-Sofa machen. Müssten wir halt ausprobieren, ne? Äh, ja, wir haben an sich jetzt alles. Ich bin noch. Eine Leiter bevorzugen? Äh, bin ich jetzt dumm oder? Normaler Stick. So, daraus kann man doch Leiter machen. Crafting Table kann gut. Ah, oh, anderes Rezept. Oh. Acht Leitern sollte definitiv reichen, wir legen es jetzt pen und danach geht es endlich ran an die Scheiße. Da geht's auf jeden Fall jetzt endlich ran an die Scheiße. Okay, jetzt lass uns mal loslegen. Wir fangen bei den kleinsten Gebäude an, aber erstmal erlegen wir das Kletz. Oder den Zombie. Oh fuck. Oder gar nichts von beiden. <lacht> nice. Die beiden einfach nichts. Bist du? Nein. Oh, du! Ja, tut das tut. Solche Teile gibt es also auch. Jetzt kann ich mal schaden, dass ich jetzt Kopf jetzt bin. Ähm. Follow Chanting. Nimm ich gerne. Nimm ich gerne. Ich sehe, brauche ich hier eine Spitzhacke. Wir wollen natürlich auch nicht den Boden so zerstören. Wir wollen ihn natürlich auch erhalten. Deswegen wir nehmen wir den Sand. So. Wenn wir feststellen, sind hier keine Kisten und sowas drin sind machen wir natürlich wieder zu. Da haben wir eine Kiste gefunden mit Tomatensaft, Kartoffeln, Kohle. Das haben wir hier diese komischen Sahnen, die ich nicht aussprechen kann und ich, ja, das nice. Breaking the chest will delete you a lot, is per player person only break if you really need Ich habe das schon mal so eine Kiste abgebaut, dass sie sich vielleicht nur per bauen. Hm. Aber da wir das Gebäude nicht kaputt hinterlassen, sondern es irgendwie wir restaurieren. Wecker? Sondern Wecker für 17 Uhr. Und müssen wir es ein restaurieren wollen, ja, habe ich hab mir gerade so gedacht. Warum nicht? Also, ich habe gerade gedacht, warum nicht restaurieren? So, eigentlich schön aus dann fangen wir mal an Gebäude zu restaurieren ich kann mir nicht gut vorstellen wie das einst ausgesehen hat Ich denke nämlich, dass das Gebäude 1... Putz Treppe, ich brauche... Scheint weggeglitscht. Ich denke nämlich, dass das Gebäude 1 sehr wunderschön... So, ist wunderschön, weil ich sehr wunderschön. ich so, so da nochmal diese kaputten die Stufen nur kaputte Steine darstellen sollen. Das denke ich. Und dass die hier. Hier so in den Rändern waren. Wie der hier? Da ist keine offiziellen Eingänge gehabt. Ich weiß jetzt schon wie lange das Video schon geht. Das Video geht schon. 19 Minuten. Dann muss ich auch gleich schon Schluss machen. Wir ziehen nämlich voll. Und das äh, will ich nur sehr ungern. Naja. Lass uns... Später. Ich, ich will nicht in der nächsten Folge... weitermachen, weil in der nächsten Folge. werden wir schon... Leute, gegen erkunden so in diese Richtung. Äh, wird das äh, mit dem Wetterballen wieder auf jeden Fall noch irgendwann gemacht? Ich kann noch nicht versprechen. Wann jetzt kommen wir mal zu dem großen Monstrum? Warum was ist? Ich muss den kurz im Inventar ausleeren. Äh, falsch. So. In den Tag ausgeleert und weiter geht's. So, ja. Lass uns das Ding erstmal so betrachten Den ganzen Sand, der hier rumliegt, Pferden und so, der sich über die Jahre angesammelt hat. Ich denke mal, das ist. Ich denke mal, das ist ein Torbogen. Hey, guck mal, das, was hier immer statt. Und das ist so eine kleine Stadt. Und das ist so ein kleiner Torbogen, der ist zusammengekracht. Könnte echt wunderschön sein, wenn man den aufbereitet. Aber lass uns jetzt mal den ganzen Sand entfernen. Und gucken, was unter dem Sand ist. Vielleicht finden wir sowas wie eine kleine Kiste. Was jetzt? Das würde ich jetzt gerne rausgehen. Deshalb ich jetzt den ganzen Platz hier komplett untergraben werde. Warum ich Leiter mitgenommen habe. Äh, falls ich fragt, warum ich Leiter mitgenommen habe, ganz einfach, ich hätte gedacht, dass wir hier tiefer gehen müssen. Sieht nicht so aus, als müssten wir irgendwie tiefer gehen, sondern als würden wir ganz nice an der Oberfläche sein. Ganz nice, nice an der ui, ui, ui, da haben wir doch eine Kiste gefunden. Äh, ist von oben dran. Ein Kompass. Den nehme ich immer gerne. Es scheint, äh, ja, kein gerade armes Dorf gewesen zu sein. Mit so einem Kompass und sowas. Meine damalige Technologie. Ah, man muss also sneaken. Um, damit Sache wieder alles aufbauen kann, dass ich den Sand natürlich mitnehmen. So, wenn wir gleich den ganzen Sand hier weg haben, dann platzieren wir den natürlich auch wieder. Und wir reden das Ganze so. Ich denke, das es gehört. Ich glaube, nämlich eine grobe Vorstellung zu haben wie das ganze Ding mal ausgesehen haben könnte. So, ich denke nicht, dass hier noch Kisten kommen, deswegen fangen wir mal an, den ganzen Sand wieder zu platzieren. Wir lassen mal das so unter den Gebäuden weg, damit wir auch äh, noch andere Sachen machen können. Das füllen wir am besten später auf. damit zum Beispiel noch die ganzen Sachen, wenn die Steine fehlen sollten, dass wir uns die craften können und sowas. Als es eigentlich offensichtlich ist, werde ich natürlich. Platzieren. Ich habe gerade nicht genug Leben, um gegen ein Zett zu kämpfen. Ich schaffe es aber trotzdem. das Essen. Da schaue ich den Sand dann, um solche Sachen zu entfernen. Das muss ja echt nicht sein. Ihr wisst ja, wie nervig die sein können, denke ich mal. Dann auch noch so viele. viele. wie viel lange diese Folge schon. Jetzt schon 26 Minuten. Müssen wir auch gleich mal zu unserem Schluss kommen. Da, jetzt muss ich nur noch diese entfernen. Diese. So, dann, äh... Ja, das haben wir schon mal klar, da dann gehe ich schlafen. Und... Äh... nein. Like und ein Abo wäre schön, wenn ihr das da lassen würdet. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Ausgrabung von diesem schönen kleinen Objekt, Objekt hier. Und zudem werden wir in der nächsten Folge noch den was ich da markiert habe, erkunden gehen. Wir sehen, eventuell haben die guten Loot, eventuell nicht. Das können wir herausfinden. Wenn ihr das herausfinden wollt in der nächsten Folge und sie definitiv nicht verpassen wollt, dann kommt. Doch nächste mal einfach wieder zurück, kommt oder nächste mal einfach wieder zurück oder das ist ein Abo da ich bitte noch einen schönen Tag haut rein.